Ja, dann. Ich habe eine Klemme bekommen. Schau, du warst auch ganz traurig. Was machst, Kate? Hä? was machst du? Alles wieder sauber machen, was ich gestern dreckig gemacht habe. Aha. Gestern war ein richtig geiler Tag. Welle, 5,5er Kite, also kleiner Kite ist das für mich. War richtig geil. Die Batterie ist ausgefallen, habe die Batterie ausgewechselt und dann müssen wir mal wieder laden. Also du warst am Erzählen, was war? War richtig geil. Mhm. Erst mit dem kleinen Kite, dann wird es weniger gewinnen, hast du mir den größeren geholt oder aufgepumpt, danke. Ja. Aber deshalb habe ich halt zwei Kites dreckig gemacht. Deshalb ist es immer wichtig, wieder alles schön sauber machen. Alles schön sauber machen, ja. Wir ja. brauchen es jetzt nicht. Heute ist Leichtwind. Ja. Und äh, wir und die fahren. Ganze Piste, wo die drin sind, wieder sauber. Den habe ich nicht benutzt, aber der ist halt auch sandig geworden durch die anderen. Genau. Sehr gut. Ja. ja. Jetzt äh, gehen wir dann gleich nochmal zum Surfshop. Ja. Und holen so Reparaturband, oder? Genau. Gerade diese. Das, der Wing hat das gleiche Material wie die Kites. Und gerade bei dem Wing, das geht kann schnell gehen, dass es in dieses Voll geht. Das ist ja super spitz und dann hast du direkt einen Riss drin. Ne? Und dass man das einfach flicken kann. Direkt flicken mit kann. Das ist Tape-Material, was dem Material wie auch der, das Tuch ist. Ja, okay. Ja, das wird dann flicken. machen wir das. Und ich äh, würde äh, mal da der Norbert fragen, ob er meine Batterie wieder laden kann dass wir auch mit dem Strom auskommen. Jetzt lädt es aber in der ja, Sonne. In der Herrliches Wetter. Ja, und da hat der Batterie dann nicht so geladen. Und da muss man dann immer aufpassen, dass man genug Strom hat. Und es äh, ist immer schön im Campingleben. Die Nachbarn, die helfen gerne. Gerne. <lacht> gerne aus. Zumindest, das äh, hoffe ich, denke ich. Also. Ich mach mal fertig hier. Yes. Norbert? Ja? Darf ich äh, nochmal was laden bei dir? Ja. Das ist der Norbert. Hallo Norbert. Hallo. So. So. Hammer. Fertig. Das fühlt sich wieder gut an, wenn man weiß, dem Material geht's gut. Und? Dein Mann geht es auch gut. Dem geht auch gut. Das fühlt sich auch gut an. Das fühlt sich auch gut an. <lacht> Noch besser. Ich dachte, ich zeige mal kurz hier euch den, äh, den Platz, wie wir das machen. Oder wie das jetzt aussieht. Das Camping nehmen ist tatsächlich echt anders wie das äh, äh, Wildcampen. Weil man kann schön alles liegen lassen, wie wir schon gesagt haben. Und äh, der Platz sieht dann so aus. Hier haben wir die Türen offen stehen, schön. Da haben wir heute Morgen schon gefrühstückt. Liegt im Bad, den nehmen wir gleich mit zum... Äh, Surfshop, wir brauchen eine neue Chicken Loop oder ein Chicken Loop, das haben wir nicht und schauen mal, ob die das äh, da haben. Und da hängen schön die Sache zu trocknen. Hier wir haben bei der Camping ein paar Palette bekommen, weil das ist schon der Nachteil das ist echt ein Sandboden und es hat ein paar Tage geregnet, dann stand es hier richtig voll mit Wasser und ist man nur mit Dreckfüße reingekommen und äh, die Paletten, ja. <lacht> Ganz ohne Gefahr ist es nicht zum Einsteigen, aber kamen zumindest mit äh, trockenen Füßen rein. Da trocknen noch die Surfsachen. Hier liegen alle Boards im Schatten. Caseboard, die Surfboards. Und hier haben wir so Wäscheleine aufgehängt, damit alles schön trocknen kann. Und die Sinesappelbaum, äh, der Orangenbaum ist da noch. Ja, so steht man da. Also richtig... Gemütlich und es sind ein paar andere Camper, macht es auch äh, echt ganz nett. Das Ganze, die anderen Camper sind echt ganz nett, weil ähm, ich habe doch erzählt, dass ich nicht den Bügel gefunden habe im Kinalade zum Duschen äh, festklemmen damit man nicht immer drücken muss. Und da da ich habe eine Klemme bekommen. Also ist ganz normal so ein Bügel, einfach so ein Wandbügel, ähm, aber die äh, haben sie rausgetüftet, funktioniert. Ähm, Hammer, kann ich richtig gemütlich duschen heute Abend. wir zum Surfshop? Ja. Da gehen wir. Gucken, was ähm, wir ist ja gar nicht weit. Ist da hinten ist der Surfshop direkt. Also Einmal über die Straße. Für sechs Jahren. War ja, das weiß sechs ich. Das weiß waren ich. wir da drüben neben diesem Surfshop shop. Genau. Restaurant. Neben dem Surfshop ist ein Restaurant, da waren wir essen. Naja, ich mit meinen Eltern, er äh, mit seinen Eltern. Mhm. Und dann hat der liebe AJ. Genau, ich habe mir mich, nicht getraut, mich zu fragen, ob ich noch länger sitzen bleiben will zum was trinken. Äh, wir sind dann eigentlich gegangen. Dann hat der liebe AJ, den wir auch beide kannten, von hier vom Camping mich gefragt, hey willst du nicht noch ein bisschen hier bleiben? Der hat nämlich schon gesehen, wie wir uns angeguckt haben ja. und dann bin ich noch ein bisschen dort geblieben. Meine Eltern sind zurück und wir sind dann auch irgendwann zu zweit zusammen hier zurückgelaufen diese Straße zum Camping, wo wir jetzt laufen und da haben uns haben wir uns so langsam haben uns unsere Hände genähert. <lacht> sind wir erste Mal Hand in Hand gelaufen. gelaufen. Oh. Ja, ja, genau. Erinnerungen. Also AJ, dich bin ich natürlich auch ewig dankbar. Wir beide. Dass ich du auch. das für mich übernommen hast. <lacht> <lacht> hat, ja. hat funktioniert. Genau. Ja, jetzt? Gucken wir mal, ob wir für dich ein Geburtstagsgeschenk finden. <lacht> genau, ich habe Geburtstag ist. <lacht> ja, in einer Woche. Uh. <lacht> ja, ich muss warten, ich kann noch nicht. Los. Oh. Da ist er. Oh. <lacht> <lacht> Immer der Münch jetzt. Das ist auch Reparaturmaterial. Und, Und Fallschutzweste, mal gucken. Fallschutzweste, ne? mal gucken. Ja. Der Blick hier raus ist auch echt schön. Ne? Ja, herrlich. Ich gehe wieder zurück. Wir waren ziemlich erfolglos, würde ich sagen. Schau, der Bar ist auch ganz traurig. <lacht> <lacht> naja. mal gucken. Müssen wir woanders noch schauen gehen? Einfach noch in Tarifa. Dann nehmen wir euch mal mit in Tarifa und zeigen ein bisschen das Städtchen, wenn wir shoppen gehen. Ja, das können wir machen. Das machen wir. Danke, Martin! <lacht> Martin hat uns geholfen, ne, Kate? Mhm. Erzähl mal. Ah, du isst noch dein Eis. Eis von Norbert. Eis von Norbert. <lacht> Wir würden gut versorgt hier. Ja? Jetzt. Nee, ja, so hat... sah der Bar aus. Und jetzt? Tada. Tada! Er hat uns einfach seinen Chicken Loop geschenkt. Er hatte genug Bars und die brauchte er nicht. Super nett. Also, ich gewöhne mich immer mehr an das Campingleben, muss ich sagen. <lacht> Man bekommt so viel schöne Sachen. Mhm. Ja. Und das hat sich gelöst, weil wahrscheinlich brauchst du den Bar nachher. Vielleicht, hoffentlich. Ja. Da kommt schon langsam ein bisschen Wind. Weil die ist etwas breiter wie die, die ich sonst benutze. Und für den großen Kite, dann fliegt sich das schöner. Ja. Mhm. Schön. Testen wir mal nachher, ob es hält. Perfect. Ich putze oder putz halte ich, mach den äh, Kühlschrank mal wieder sauber oder trocken vor allem. Weil die wird irgendwie von innen brutal nass immer, irgendwie so ein Kondenswasser, aber dann steht richtig viel Wasser an die Innenseite. Ähm, ja Falls ihr da einen Tipp habt, vielleicht nicht so lange offen stehen lassen, <lacht> kann auch helfen. Ja. Oh, die Sachen auch noch kurz zurück einladen natürlich, sonst was jetzt. Äh, noch was, ja der Milch. To you. Bei uns wird jetzt dann erstmal gestärkt. Bisschen Mittagessen. Aha, ich schneide das Brot wie eine Maschine. Das ist schön, ne, gleichmäßig schön. Aha, okay, jetzt muss ich sehen. <lacht> das ist jetzt die Kontrolle. Ja. Shit, das darfst du nicht. <lacht> Was ist das dazwischen? Das, das ist einfach, da muss ich kurz korrigieren. Ah, okay. Aber es ist immer deine Aufgabe, Brot schneiden meistens, ne? Ja. Lecker. Wie cool das Wasser Mit Blick auf Afrika. Aufs Wasser und Afrika, stimmt. Was bei uns auf Reisen oder im Urlaub erwischt, <lacht> <lacht> nie fehlen darf, ist hier Knoblauchcreme. Oh, das ist so lecker, Ali Oli. Das können wir immer essen, mittags, abends zu Kartoffeln. Machst du jetzt Ali Oli Werbung? Nö, aber... Ich find's lecker. <lacht> Daheim essen wir das nie, wenn man dann vielleicht nach Schnurblauch aufsteckt. Aber hier täglich. Wir ja, essen schon viel Alkoholcreme. Alkoholcreme ist? Wieso Pickel? Das kriegt man doch von Alkohol. Na Quatsch, wer sagt sowas? Ach, weil das Mayonnaise ist eigentlich, mhm. weißt du? Nee, es geht noch. So I pick up the phone, dial your number on the tone. Kate Frühstück schön weiter. und äh, ja, Lünchen ist Kate lunch weiter und ich laufe kurz nach Norbert und hol mal den Batterie ab. Der müsste voll sein, glaube ich. Ja. Oh, mal schauen, ob er da ist. Ich glaube keiner da. Der Sohn ist aber da. Nee, Robert ist nicht da. Und die Batterie ist schon fast leer, also wir bauen eine andere und können dann nochmal direkt abladen. Du schneidest schon, Kate? Äh, nee. Oh, noch nicht, okay. Nee, ich mach was anderes. Okay, ich ähm, geh mal nochmal zu Norbert, schau mal, ob er äh, jetzt Eis. Ja, versuch mal den Glück. Jo, super. Hey Norbert, darf ich die nochmal steuern? Ja, ist voll. Ist es voll? Ja. Ah ja. Ähm, ich muss aber direkt diese Batterie wieder laden, laden weil ja. die ist noch nicht. Äh... Ach so, ja, ja, mach. Super. Also die Zuschauer, die danken dir, dass wir weiterhin mit äh, Videomaterial äh, versorgen können. Ja, <lacht> Gleiches Spiel nochmal. Ja. Hm. Hammer, lädt wieder. Toppi, ja jetzt der Wind kommt, habe ich gerade gesagt. Wir können ich aufs Wasser, glaube ich. Mal sehen, ja. ja. <lacht> ich habe gerade noch der Hammer in der Hand genommen und das was sicherer gemacht. Kate, besser, ja. oder? Sehr gut. Ich habe schon immer gesagt, es ist gefährlich. Dann muss halt erst der Mann dann zu spüren bekommen. Genau. Ich bin ist. dann dazwischen gefallen. Sieht man es? Kleine Wunder. Oh, meine oh. Mitleid. Ja, aber so, so dürfte das nicht mehr passieren. Und ja. wir können mit trockenen Füßen rein. Weil, Ganz wichtig, weil es kommt schon wieder. Sieht zwar Hammer aus, aber ich glaube, da kommt die nächste Regenfront schon wieder. Aber wir gehen drin. Was gehen wir? Grillen. Grillen. Genau, no. der Martin bereitet schon vor. Gemüse, der Öl, die Soße ist schon da, die Marinade. Und was gibt es dazu? Der Fisch, der ist noch eingepackt. Kalamares, ein Kindenfisch, Thun. Thunfisch. Oh, lassen wir uns gut gehen. Wir sitzen hier gemütlich im Bus. Es ist halb acht Uhr abends. Mhm. Und dann klopft es gerade an der Tür. Ich dachte, ja, das ist irgendwie der Nachbar oder so. Ich schlage so, Jo, komm rein. <lacht> und dann war das ähm, einer vom Camping, der hier arbeitet und hat ein Päckchen für uns. Das war der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann für Kai. Sag mal, was hast du da? Ich habe mich, schon äh, gekauft? Ich hab mich ähm, ein Geburtstaggeschenk gekauft selber ein Geburtstagsdrink gemacht, Genau. Ne? Und, äh, Obwohl du noch nicht mal Geburtstag hast, machst du schon auf. Das stimmt, aber ich weiß ja auch schon, was drin ist. Ich kann es ja danach wieder verpacken. Ach so, genau. Und dann aufpacken. Ja egal. Aber ich glaube, das ist eher morgen schon benutzt. Das ist nämlich was zum Surfen. Mal wieder Surfmaterial, aber es ist ein neuer Frontwing. Ein kleineren. Zum Wir Wingen, für das Foil unten. Genau. Da gibt es verschiedene Größen. Ja. Für die Blätter und Karl wollte ein kleineres, weil er dann schneller fliegen kann. Ja. Und für viel mehr Wind. Ja, genau. Also schneller im Sinne von Geschwindigkeit. Ja. Und ich sehe gerade, ich sehe, ah, es sieht ziemlich rot aus im Gesicht. Dann ja, habe ich einen Sonnenbrand. Ist das hm, vielleicht. <lacht> Heute war, auch, äh, war es gar nicht so warm. Es war schon warm mit der Sonne, aber es ging ein frischer Wind und dann merkt man nicht so, mhm. dass es so warm ist. Das ist gefährlich zum Verbrennen. Und ich sitze hier übrigens am Flock Schneiden, so sieht es hier aus. Ich sitze hier am Schneiden, Kai sitzt hier auch am Arbeiten, aber ja, jetzt kamen wichtige kam Dinge dazwischen, genau. <lacht> da wird die Arbeit schnell zur Seite gelegt. Oh, warte, hier noch eine, glaube ich. Ah ne, die ist auch schön. <lacht> <lacht> Hammer, okay, das ist schon deutlich kleiner. Ja, das hören wir mal morgen. Ja, kannst du testen. Zeig mal, wie breit er ist, dass man das sieht jetzt. 76, das sind die Zentimeter. Genau, dass ihr euch was vorstellen könnt, wie groß sowas mit ist im Vergleich war zu Kai. 91. Ja. Ja. Ja. Dann, dann hören wir mal morgen von dir, wie dein ähm, Resultat ausfällt. Ja, wir können es vielleicht filmen. Ja, nehmen wir die Kamera mal wieder mit aufs Wasser. Mit aufs Wasser. Da müssen wir nur dran denken dann. Ja. Happy. Happy. Oh, du schläfst naja. gut heute Abend. Naja. Was? Das ist ja Nebensache. Also. Das ist nur Materielles, ne? Genau. Ich finde dir viel wichtiger. Das auf jeden Fall. <lacht> Schön. Darf ich trotzdem nach im Bett bleiben? Ja. Werde ich nicht durch das Feuer eingetauscht. Immer länger nicht. Schön. Dann weiter an die Arbeit. Yeah. <laughs> der Erfinder vom Bügel. Danke AJ, danke, danke. Völlig erledigt und fix und fertig von unserer Surf Session. Ja. Hey, wie war dein neuer Weg? Du wolltest erzählen, wie dein... War schon Hammer. Also mit dem Alter hätte ich nicht mehr fahren können. Es war ein Durcheinander von, von Wellen und von Wasser. Und ein und, äh, Wind ziemlich viel und ähm, sehr starker Wind, ja. Ja, teilweise war es dann echt zu stark auch für den Viererwing. Und ähm, draußen ziemliche Dünung, ne? Ja. Ziemlich starke Wellen. Ja. Und äh, ging trotzdem noch. Oh, mein Arm. Oh, ihr seid schwer. Ey. Oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, also du brauchst mal andere Bedingungen zum richtig Testen wahrscheinlich, ne? Ja, aber es war trotzdem schon gemerkt. Das ist schon richtig geil, war richtig gut, viel wendbarer, ja. Ich habe auch Spaß gehabt. Ich habe gut gekämpft, Halse geübt, drei Stück gestanden. Habt ihr hey, leider nicht auf Video Hammer. gesehen. Ja, aber es wird, es wird. Ich, ich bin es beweis, ich kann es, wie ich sage, ah, ja. ich kann es äh, beweisen. beweisen, bezeugen. Nee, bezeugen. Ähm, ähm, es kommt wird langsam. Ja. Ja. ich muss sagen, Windsurfen, oh, das ist die anstrengendste Sportart von allen. Bin mal gespannt, wie ich morgen aus dem Bett komme. Jetzt stärken wir es gerade mit den Süppchen, Tomatensüppchen mit so Nudeln drin. Es gibt wieder Kraft. Ja. Ähm, Und du wird ganz ruhig gemacht. Genau, wir lassen die Woche voll ruhig ausklingen. Was wir jetzt halt nicht mehr geschafft haben, ist euch mit nach Tarifa zu nehmen. Sobald wir aber in die Stadt gehen, nehmen wir euch mit. Bis dahin. Macht's gut. Dach, dach. Dui, dui.